Hallo, ich hoffe es geht euch allen gut. Entschuldigt bitte diese Lichtverhältnisse. Es ist schon etwas später und draußen schon relativ dunkel, obwohl, was heißt schon, hier ist es eigentlich immer relativ dunkel, oft. Ähm, aber ich war gerade einkaufen und dachte mir, bevor ich das jetzt alles wegräume, zeige ich euch mal die Einkäufe, denn es ist so einiges. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein ganzer Wocheneinkauf ist, aber es kommt schon nah ran. Ich meine, man hat ja auch immer noch was und dann fällt einem zwischendurch noch mal was ein, aber es war auf jeden Fall ein großer Einkauf. Ich war im Edeka, wo ich eigentlich nie reingehe. Das war das erste Mal, dass ich in dem Laden war. Im Rossmann und im Penny. Da gehe ich sehr häufig rein. Und mir fällt gerade ein, ich habe auch schon was im Kühlschrank getan. Das hole ich jetzt erst noch mal eben raus. Wir beginnen mal im Penny. Da haben wir zwei Fleischersatzprodukte gekauft. Das eine ist dieses vegane Hack von der Marke Food for Future. Das haben sie bei uns ins Standardsortiment aufgenommen. Ich weiß nicht genau, ob das in jedem Penny so ist. Aber hier in Berlin ist es so. Gott sei Dank. Äh, weil ich finde das echt richtig gut. Also wir haben das tatsächlich relativ oft so für Bollo vor allem. Oder wenn man eben mal irgendwas machen möchte, wo eigentlich Hack reingehört. Ähm, man muss es natürlich schon auf eine spezielle Art und Weise anbraten und würzen. Also man sollte es nicht so behandeln wie richtiges Hack. Aber dann kommt es wirklich sehr, sehr nah an diesen fleischigen Geschmack ran. Und auch von der Konsistenz ist es dann echt gut. Also wir würzen es immer mit ein bisschen Tomatenmark, ein bisschen Senf und dann halt Salz, Pfeffer, Hackfleisch, Würzer und es ist wichtig, dass man es relativ lange anbrät, also wirklich so dass du es schon leid bist. Also ich bin ja sehr ungeduldig und mir dauert das immer ein bisschen zu lange. Aber je länger, desto besser, würde ich sagen. Deswegen, falls ihr das noch nicht ausprobiert habt und ihr ein Penny bei euch in der Nähe habt, dann probiert es mal. Genauso wie auch die Fischstäbchen, die sind gut. Die Chicken Crossies, die eingefrorenen sind gut. Die Fleischwurst am Stück fand ich gar nicht gut. Aber das ist auf jeden Fall auch sehr lecker. Und dann haben wir noch diese vegetarischen Mühlenwürstchen von Rügenwalder Mühle gekauft, weil wir mal wieder eine Kartoffelsuppe mit Bockwürstchen machen wollten und die sind echt lecker, also die schmecken wirklich sehr echt. Dann haben wir im Penny ein bisschen was an Gemüse gekauft eine Paprika Lauchzwiebeln, sehr dicke Lauchzwiebeln echt dick, Zucchini und Karotten, alles unverpackt ähm, Gibt es im Penny tatsächlich inzwischen relativ viel, was es da nicht gibt sind Champignons unverpackt und Salat. Ich finde, es ist eh ein Problem, so Salatblätter zu finden, die nicht verpackt sind und trotzdem sich länger halten als einen Tag. Wir haben ja noch so einen Biomarkt, wo wir auch manchmal einkaufen gehen. Und wenn ich da so einen Eisbergsalat oder so Salatherzen oder so kaufe, sind die am nächsten Tag nicht mehr geil und das finde ich echt blöd. Aber so dieses Gemüse gibt es da eigentlich immer unverpackt oder mit Pappverpackung. Und dann Obst haben wir zwei Birnen gekauft. Ich habe im Moment irgendwie immer Bock auf Birnen, obwohl die noch gar nicht so reif sind und so intensiv schmecken. Aber irgendwie, wir haben halt immer Äpfel und immer Bananen und manchmal Kiwis und ganz selten dann mal was anderes und das ist dann eigentlich immer ein Highlight und eine Ingwerknolle. Weil die kann man ja auch immer gebrauchen, ob jetzt in Tee oder heute Abend wollen wir so asiatische Nudeln machen mit halt Gemüse und Ingwer und Sojasauce und so. Also Ingwer haben wir eigentlich immer ein bisschen da. Dann habe ich mir mal wieder zwei Packungen von diesem Seelenwärmer von Dr. Oetker gekauft. Ich glaube, das ist echt Quatsch, den man da isst. Aber so ab und zu brauche ich das mal. Ihr habt das ja auch in meinem Food Diary wahrscheinlich gesehen. Ich finde manchmal ist abends auf der Couch so ein Schokopudding, der so warm ist, schon nice. Und ähm, deswegen gönne ich mir das jetzt mal. Immer mal wieder. Eine Sache, die wir eigentlich immer da haben, sind Nüsse. Und das hier ist jetzt so ein Nusskernmix, den ich nachgekauft habe. Ungeröstet, ungesalzen, einfach nur die Nüsse. Das sind Walnüsse, Haselnüsse, Cashewkerne, das sind meine Favorites, Mandeln. Nüsse sind halt einfach ultra gesund und lecker und deswegen solltet ihr die alle mehr essen. Man muss jeden Tag Nüsse essen. Die haben zwar natürlich auch viele Kalorien und viel Fett, deswegen jetzt nicht maßlos, aber es ist gutes Fett. Und genauso auch Olivenöl oder Öle generell. Das ist sehr gesund. Und dann haben wir noch Mais gekauft. Ich mag kein Mais. Also jedenfalls, nee würde ich es mir nicht kaufen. Aber mein Freund sehr gerne und deswegen haben wir so kleine Dinger gekauft. Ich weiß, die Kleinen, das ist eigentlich nicht so nachhaltig und auch mit dieser Plastikverpackung. Aber das ist irgendwie trotzdem wahrscheinlich noch die nachhaltigste Alternative, anstatt das dann wegzuschmeißen. Das ist halt immer so eine Abwägungssache. Und ja, deswegen Nüsse. Ach, Nüsse. Mais. Das war der Penny, jetzt gehen wir zum Edeka und da habe ich einmal diese pattei gekauft. Ich bin sehr gespannt, wie die ist. Ich habe die noch nie ausprobiert und muss auch sagen, eigentlich haben wir sowas nicht so wirklich da, aber irgendwie hat mich das angesprochen und ich war mir noch nicht sicher, wie wir diese Soße machen sollten. Und es gab keine ostern und dann dachte ich mir, okay, let's try this one. Ähm, gut, 40% ist hier raus. Hier Hierin Zucker, Wasser, Tomate, Fischsoße... Ist also noch nicht mal vegetarisch. Geil. Tamarinde, Salz, Knoblauch, Maismehl, Sojasauce und Säuerungsmittel. Okay, also mal gucken, wie die so schmeckt. Dann eine Tiefkühlbeerenmischung aus Sauerkirschen und... an äh, nee, den mit Sauerkirschen. Also hier sind Heidelbeeren, Blaubeeren, äh, Brombeeren, Erdbeeren und Himbeeren drin. Eigentlich kaufe ich mir immer nur Himbeeren. Aber diese Mischung hat mich irgendwie angelächelt und sie war günstiger. Und deswegen dachte ich mir, warum nicht. Ich mache meine Beeren eigentlich immer so in Smoothie, in Müsli, in Porridge vor allem, weil es einfach ein lecker schmeckt und es ist so gesund. Beeren sind auch wirklich sehr gut. Esst mehr Beeren. Und man kann sie natürlich sehr gut auch in Drinks verwenden. Also zum Beispiel die Le-White Berry oder ein Gin Tonic mit ein paar Beeren drin. Das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Dann habe ich im Edeka diese Schokolade gekauft von Alnatura, feine Bitterschokolade mit 70% Kakaogehalt. Eigentlich habe ich immer die von Aldi, diese von Mosa Rot, weil die einfach perfekt ist. Aber ich bin nicht am Aldi vorbeigekommen und Aldi ist immer so eine Sache, weil hier ist ja Aldi Nord und Aldi Nord ist eh nicht so geil. Und deswegen, ja, naja, es ist jetzt diese hier geworden. Ich probiere die jetzt mal. Für euch natürlich. Äh. Ui. Warum ist die so hart? Also die Verpackung drumherum ist schon mal so, so klar, plastikmäßig. Warum? Verstehe ich nicht ganz. Mhm. Schmeckt gut. Wie vom Aldi ist besser, finde ich. Weil die dünner ist und irgendwie ein bisschen feiner. Aber die schmeckt. Und last but not least beim Edeka noch Tagliatelle. Wir haben eigentlich immer nur Spaghetti oder diese Röhrchennudeln hier. Und eigentlich finde ich Tagatella auch geil. Deswegen dachte ich mir, ich kaufe das jetzt einfach mal. Und dann war ich, wie gesagt, noch im Rossmann. Und da habe ich mir noch drei Essenssachen gekauft. Und zwar ist das einmal diese Mandelcreme. Ähm, die habe ich da schon mal wollte ich schon mal kaufen. Und da war die ausverkauft. Und jetzt habe ich sie gesehen und habe mir die Zutaten angeguckt. Und dachte mir so, hm, ist das wirklich so geil? Weil eigentlich, also es gibt mit Sicherheit einen Unterschied zwischen Mandelmus und Mandelcreme. Ich kann mir vorstellen, Mandelmus ohne so Zucker, Mandelcreme mit. Gut, dies ist jetzt Mandelcreme. Also hier ist Zucker drin. 28 Gramm auf 100 Gramm. Aber ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren. Äh, Moment. Also Magermilchpulver, 22% Mandeln, Sonnenblumenöl, Palmöl, aber aus kontrolliert biologischem Anbau, Rohrzucker, Bourbon, Vanille und Zimt. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe aber so Nussmus oder so noch nie probiert und ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren. Das machen wir jetzt mal zusammen. Oh, es riecht geil. Mega. Oh Gott, nicht, dass ich das nachher so löffel. Es ist auf jeden Fall von der Konsistenz echt relativ fest. Also ich habe es mir flüssiger vorgestellt. Mmh. Wow. Das erinnert mich an irgendwas, was es auf einer Kirmes gibt. Also schmeckt schon ziemlich vanillig, zimtig. Oder am Giotto oder so. Ja, diese Füllung. Und da hinten kommt dann so eine Kirmes. Was ist das denn? Geil. Interessant. Wahrscheinlich wird einem relativ schnell schlecht, wenn man davon zu viel isst. Aber man soll ja auch nicht zu viel davon essen. Deswegen, ich freue mich darauf, mir das mit ins Porridge oder so zu rühren. Och, geil. Das mache ich morgen. Dann habe ich mir Reiswaffeln mit Zartbitterschokolade gekauft. Die kaufe ich mir inzwischen ab und zu mal ganz gerne. Ähm, ja, weil ich die einfach inzwischen geil finde. Ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas geil finde. Wenn mir früher jemand erzählt hat, ja, ist doch eine Reiswaffel, wenn du Hunger hast. habe ich mir gedacht, nee, ich esse lieber vielleicht ein Leberwurstbrot sich die Menschen, ne? Und last but not least, Hafer Crunchy von Alnatura. Habe ich euch auch schon von erzählt. Absolute Empfehlung. Sehr, sehr lecker. Auch so aufs Müsli oder aufs Porridge. Einfach so eine crunchige Note. Große Empfehlung. Sehr, sehr lecker. Ja, und das war es auch schon. Was heißt, das war es schon? Das war ja schon eine ganze Menge. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Vielleicht war ja irgendwie eine Inspiration für den einen oder anderen oder die ein oder andere von euch dabei. Gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf Feedback und ich hoffe, das Licht war nicht zu scheiße. Bis dann. Tschüss.